Es ist Donnerstag, der 13. September 2018. Hier ist äh, eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte bei unser Politikblock. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Freeman von Alle Schall und Rauch. Hallo Freeman. Hallo Volker und Sarah. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass wir heute wieder ein Gespräch führen können. Ja. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Es geht äh, um Syrien. Und ja, darum, was man machen kann, was wir beitragen können, um diese Lage zu entschärfen, was, was jeder von uns beitragen kann. Und auch, ähm, ja, dass die Lage, wie brisant die Lage tatsächlich ist. Ja, ja ihr seid ja, äh, du Volker und deine Lebenspartnerin Sarah sind ja darauf spezialisiert, von der rechtlichen Seite her zu versuchen, für Frieden zu sorgen, als Friedensaktivisten, ist das richtig? Ja, wir haben es mit verschiedenen Verfassungsklagen versucht, drei Anläufe gegen Beschluss vom Bundestag zum Syreneinsatz der Bundeswehr mit unterschiedlichen Klägern, hat zumindest eine Menge beigetragen zur Bewusstwerdung von Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit, wie gefährlich und eskalationsgefährlich dieser Konflikt ist, auch wenn das Gericht sich leider gedrückt hat. Jetzt kann man nicht innerhalb von Tagen eine neue Verfassungsklage aus dem Boden stampfen, das dürfte schwer sein. Vor allem braucht man einen Angriffsgegenstand, das wäre ja, wenn jetzt hier in Deutschland... Entweder die Bundesregierung am Parlament vorbei sich an Luftangriffen gegen Syrien äh, beteiligt gegen syrische Regierungstruppen oder das Parlament den zustimmt. Dann hätten wir im deutschen Rechtsraum einen Angriffsgegenstand. Aber ob man sowas rechtzeitig einreicht, bevor es eskaliert und ob das Gericht sich vielleicht dann wieder drückt oder ob es diesmal den Ernst der Lage wirklich begreift, be begreifen will, das steht natürlich in Sternen. Wie viel Zeit hat man dann? Ja, richtig. Ähm, es ist ja so, dass ja die von der Leyen und auch die Merkel jetzt äh, gesagt haben, dass äh, sie durchaus bereit sind, bei einem sogenannten Krimiwaffeneinsatz in Syrien äh, die Bundeswehr einzusetzen, ja? Und da wären wir rechtlicher von Anfang an mit drin. Militärisch war unser Beitrag natürlich geringer als von USA, Frankreich und Großbritannien. Aber wir wären rechtlich als Land als Angreifer direkt mit drin. Und was mir echt Sorge macht, am 21. August haben wir. Ähm, was eigentlich ein Gedenken äh, auf den ersten Blick hätte sein sollen, an den Chemiewaffen-Zwischenfall von vor fünf Jahren, der schon beinahe zum Weltkrieg eskaliert wäre. Da hat man bekräftigt, äh, ihre Exzellenzen, die Regierungschefs von USA, Großbritannien und Frankreich, dass sie ähm, erneut handeln würden, so wie sie es im April diesen Jahres getan haben und wie es Gott sei Dank da nicht zur Eskalation geführt hat. Ähm, ich denke mal, auch deshalb, weil es nicht so viel Tote gegeben hat und es eher dann letztendlich symbolisch geblieben ist. Aber sie hören sich an, als ob das diesmal nicht mehr ähm, der Fall sein sollte. Und es lag auch daran, dass die Russen bzw. Präsident Putin sich sehr zurückgehalten hat. Ja, und, ja, und ich glaube, dass Penta... Dagon hat ja auch dann versucht, die Eskalationsrisiken zu verringern, dass man zumindest keine russischen Truppen trifft. Jetzt wird ja laut darüber nachgedacht, ob man auch direkt gezielt iranische und russische Truppen treffen will. Und es gibt ja Nachrichten, auch hast du auch bei Alles Schall und Rauch ähm, ja gestern gebracht, dass die Videos der Chemiewaffenattacke schon gedreht seien. Und äh, also von dieser Propagandaorganisation Weißhelme. Äh, und Zusammenarbeit mit Dschihadisten. Ich habe jetzt heute bei Fast News, der iranischen Nachrichtenagentur, oder einer iranischen Nachrichtenagentur gelesen, die berufen sich auf al majadin was glaube ich ein libanesisches Medium ist, dass sie noch am Drehen wären. Aber es kann auch sein, dass der von al majadin vielleicht ein, zwei Tage älter ist, also, dass die Aufnahmen tatsächlich jetzt alle abgeschlossen sind. Richtig, ja. Und die Bedrohungen von seitens von der Trump-Regierung äh, sind ja massiv gestiegen auch von der UN-Botschafterin -Botscha von Amerika äh, die hat ja wieder, äh, wiederholt und so weiter es, es ist, geht ja sogar so weit dass sie angreifen wollen auch wenn kein Chemiewaffeneinsatz kommt alleine äh, die, die, die letzte Nachricht ist alleine wenn die syrische Armee Idlib angreift reicht das schon um einen Gegenangriff zu machen. Dazwischen hieß es noch, wenn Sie ein Massaker veranstalten, das war vor ein paar Tagen bei MintPress news ja, und jetzt äh, schon, wenn Sie überhaupt ähm, Idlib angreifen, es hat sich immer mehr die Schwelle herabgesenkt, was dort mitgeteilt wird. Genau, und ich, und ich habe mir jetzt länger überlegt, warum äh, die das machen. Und ich glaube, ich bin auf den Grund gekommen, warum sie diese Drohungen gegenüber Syrien und äh, Russland aussprechen, was Idlib betrifft. Und es geht um Folgendes. Es sind ja über 30.000 Terroristen in Idlib, äh, sozusagen äh, da drin, in diesem Kessel. Ja. Denn äh, in der den ganzen Zeit davor äh, wurden die einzelnen äh, Terroristengruppen wurde ihnen ja die Ausreise erlaubt und man hat sie in Idlib konzentriert. Also sie befinden sich jetzt praktisch alle in Idlib. Und der Grund, warum jetzt diese ganze Drohung ist, weil man äh, nicht weiß, also die sogenannte Viererbande, ich nenne sie Viererbande, also Amerika, äh, die Briten, die Franzosen und jetzt auch die Deutschen, äh, wissen nicht, was sie mit 30, 40.000 Terroristen machen sollen. Weil sie müssen die ja irgendwo unterbringen, wenn die aus Idlib dann flüchten. Versteht ihr, was ich sagen will? Sie müssen praktisch das gleiche durchziehen, was sie mit den weißen Helmen gemacht haben, im Süden von Syrien. Das heißt, die äh, wurden ja äh, von Israel äh, über die Grenze gelassen und dann nach Jordanien äh, gebracht, von wo sie dann in die einzelnen westlichen Länder verteilt werden, unter anderem auch in Deutschland. Das waren ja jetzt, sagen wir mal, ein paar hundert von diesen weißen Helmen. Aber was will man mit diesen 30.000 bis 40.000 Terroristen machen? Und deswegen will man nicht, dass Syrien und Russland angreift, dass sie dort bleiben, weil sonst muss man sie irgendwo im Westen unterbringen, weil die haben ja für den Westen gekämpft. Und jetzt erwarten die Terroristen, dass wenn sie nicht mehr in Syrien sein können, dass sie dann einen Fluchtort haben. Versteht ihr, was ich sagen will? Das, das wäre natürlich ein positiver Ausgang, wenn man da zu Verhandlungsergebnissen käme, welches Land die aufnehmen. und na ja. Sie wollen sie ja nicht aufnehmen, sonst haben sie die ganzen Terroristen im Haus. Deswegen wollen sie, dass nicht angegriffen wird, damit die, sie nicht, damit die nicht flüchten müssen und sie sie aufnehmen müssen. Versteht ihr? Darum geht es doch. Und deswegen will man den Status Quo dort behalten, dass die also bleiben und in Idlib bleiben und, und vielleicht sogar dann für weitere Angriffe benutzt werden kann, so wie in den letzten sechs Jahren. Aber wenn jetzt die syrische Armee vorrückt, mit Hilfe der russischen Luftwaffe und dann sie flüchten, dann erwarten natürlich die Terroristen, die ja für im Westen gearbeitet haben, dass die in westlichen Ländern genau wie die weißen Helme aufgenommen werden, nur die Länder wollen die nicht, die wollen sie nicht jetzt im Haus haben, das ist die sogenannte unbeabsichtigte Konsequenz der ganzen Terrorunterstützung, ja, die müssen ja irgendwo hin. Ja, ich bin sicher, dass Deutschland und Frankreich und England und Amerika, die, die Bevölkerung dort wird sicher nicht akzeptieren, wenn es plötzlich heißt, wir müssen jetzt 40.000 Terroristen auf die Länder verteilen und Deutschland muss jetzt ein paar tausend von denen aufnehmen. Das bringen die doch gar nicht durch. Nee, das äh, ist die Integration von größerer Menge zu wandern in kurzer Zeit, hat man ja gesehen, ist in Deutschland noch äh, sehr verbesserungsfähig. Ist es. Und okay, äh, selbst, bei ja, ja. Ja, selbst bei ganz normalen Leuten. Ja, natürlich. Selbst bei ganz normalen Leuten tut Deutschland sich schwer. Und, okay, und das ist meiner Meinung nach der Grund für diese ganzen Drohungen, damit ja kein Angriff ist und damit die Terroristen in Idlib bleiben können, damit der Status Quo bleibt. Das ist der ganze Grund, warum. Und außerdem, wenn jetzt wirklich Idlib befreit wird von den Terroristen, dann hat ja Assad gewonnen. Ja, und das wollen sie partout nicht zulassen. Und auch die, die russische Intervention, die Russen haben dann auch gewonnen, ja. Und das wollen sie alles verhindern mit diesen Drohungen, dass ja nicht vorgerückt wird und, und Idlib befreit wird. Wenn man jetzt sagt, die Gruppen, die als weniger radikal gelten, oder man möchte, dass sie als weniger radikal gelten, weil sie einen grünen Streifen in der, in der Flagge haben und nicht zu ISIS oder Al-Qaida gehören, da gibt es ja auch die Möglichkeit mit dem Versöhnungszentrum, dass sie ihre schweren Waffen abgeben oder ihre Waffen komplett abgeben und eine Chance haben, straffrei rauszukommen aus, und äh, sich normal ins Leben zu integrieren. Das dauert sicherlich seine Zeit, aber da die Al-Nusra-Front ja nicht das ganze Gebiet kontrolliert, wäre es doch bestimmt möglich, dass nach und nach äh, eine ganze Menge von denen dann äh, ihre Waffen niederlegen und dann entweder... Äh, über die Türkei oder über Syrien, aus äh, von den syrischen Regierungstruppen gehaltenen Gebiete, ähm, Idlib verlassen und wieder ein normales Leben beginnen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Ja, aber Volker, das hat man Ihnen ja schon angeboten, denn äh, Sie haben sich ja diese Entscheidung, wollen Sie jetzt? Mit in die Versöhnungsprogramm äh, eintreten oder wollen sie jetzt nach Idlib flüchten? Das, diese Offerte hat man ihnen doch schon lange gemacht und deswegen sind sie nach Idlib. Deswegen, die wollen ja gar nicht äh, ihre Waffen abgeben. Ja? Ich, sehe auch das, ich sehe auch das Problem, dass sie auch ähm, ja die meisten von diesen Dschihadisten auch die Ideologie der Moslembrüder haben, vom globalen Kalifat träumen. Und ähm, zumindest ISIS und Al-Qaida ähm, haben ja, von den Moslembrüdern die Ideologie bekommen, ähm, sich da an der islamischen Offenbarungsgeschichte zu orientieren. Also dass sie gezielt die dort prognostizierte Endschlacht anstreben. Und das ist natürlich brandgefährlich, wenn die Leute denken, dass das was Gutes wäre und Allah würde ihnen dann schon helfen. Und äh, dass die dann... Äh, den Auges dazu beitragen, einen Weltkrieg ähm, auszulösen mit ihren Aktionen. Ja, die Türkei will sie ja auch nicht. Der Erdogan weigert sie ja, über die Grenze zu lassen. Also, das ist ja das Problem, das jetzt diese ganzen, äh, diese, diese sogenannte Syrien-Koalition hat. Sie haben da ein Monster geschaffen, äh, wo sechs Jahre lang versucht hat, den Assad zu stürzen. Das Ganze ist aber in die Hosen gegangen. Die syrische Armee hat mit Hilfe der Hezbollah und mit Hilfe von den Russen die meisten Teil von Syrien befreien können und jetzt bleibt Idlib übrig und jetzt sind die da in, diese, in diesem Kessel drinnen und äh, man weiß gar nicht, wo man sie hintun soll. Das ist das große Problem für, für die. Ja, da, das haben sie ja nicht gedacht dass wenn, die, wenn der Moor seinen Dienst erfüllt hat, was sie dann mit dem Moor machen sollen. Ja? Ähm, hier auf westlicher Seite haben wir auch das Problem, ähm, ich meine, es ist ja nicht normal, wenn ähm, irgendwo ein tatsächlicher oder vermeintlicher Chemiewaffenzwischenfall ist, dass man dann einfach meint, andere Länder angreifen zu können am Sicherheitsrat vorbei. Und ähm, das kommt von einer Studie, von dem Think Tank Carnegie Endowment for International Peace aus dem Jahr 1992, die hieß Self-Determination in the New World Order. Also Anfang der 90er haben ja jede Menge Think Tanks den Begriff Neue Weltordnung äh, aufgegriffen und daran anknüpfend ihre Vorstellung präsentiert. Und die hatten halt die Vorstellung, dass man ähm, sich einmischt in andere Länder Streitigkeiten, sogenannten Selbstbestimmungsbewegungen, welche Art die auch immer dann jeweils sind, äh, die unterstützt oder auch die anderen die fremden Regierung gegen die unterstützt, je nach Interessenlage. Und dann eben schon bei schweren Menschenrechtsverletzungen äh, da äh, als letztes Mittel sogar schon militärisch einzugreifen, am Sicherheitsrat vorbei, wenn der Sicherheitsrat nicht mitspielt. Das ist in dieser Ideologie drin und da kommt das her. Und wir haben eine Idee, wie man das entschärfen kann. Okay, und die Leute? Ja, diese Ideologie der humanitären Intervention gibt es, nirgendwo praktisch auf UNO-Ebene irgendwo verbindlich was es gibt ist die sogenannte Schutzverantwortung, also wenn Verbrechen an der Menschlichkeit oder Völkermord begangen wird und ähm, man das verhindern will äh, oder beenden will, aber da geht, das geht nur mit Zustimmung vom UNO-Sicherheitsrat das ist eine einstimmige Resolution der UNO-Vollversammlung aus 2005 während die humanitäre Intervention gerade dafür da ist, den Sicherheitsrat zu umgehen und schon bei einer niedrigeren Schwelle und unsere Idee ist, dass es ein Gutachten braucht vom Internationalen Gerichtshof, wo es darum geht, ob dieses Verhalten mit der UNO-Charta und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vereinbar ist, was man hier humanitäre Intervention nennt. Man kann natürlich nicht eine Ideologie in so einem Rechtsgutachten auf den Prüfstand stellen, sondern natürlich nur wenn es entsprechende völkerrechtliche Vorschriften dazu gibt, die gibt es zum Beispiel bei der EU, aber die handelt ja hier nicht, oder ein bestimmtes Handeln. Und unsere Idee ist, dieses Handeln, was hier jetzt beabsichtigt ist, für den Fall, dass es diese Chemiewaffenangriffe äh, gibt, und, ähm, oder dass man meint, dass es sie gibt, und Entweder dazu eine Frage zu stellen oder zu dem, was Großbritannien, USA und Frankreich schon im April gemacht haben. Und würde man jetzt die Frage stellen zu dem, was jetzt geplant ist, dann könnte sie unserer Meinung nach wie folgt zum Beispiel lauten. Inwieweit würden Luftangriffe durch die USA, Großbritannien und Frankreich gegen Syrien, im Falle eines Chemiewaffenzwischenfalls in Syrien, gegen das Angriffskriegsverbot, in Klammern Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta, gegen den Ranganspruch der UNO-Charta, in Klammern Artikel 103 UNO-Charta, gegen die Zuständigkeiten des UNO-Sicherheitsrats, Kapitel 7 UNO-Charta und gegen das Verbot der Instrumentalisierung von Menschenrechten gegen die UNO-Charta, in Klammern Artikel 29 Nummer 3 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verstoßen. Das dauert natürlich, so ein Gutachten zu machen und es dauert auch, so einen Antrag zu stellen, aber wir haben über 190 Staaten auf der Welt. Wenn auch die Regierung nur eines Staates rechtzeitig ankündigt, wir wollen so ein Gutachten beantragen, dann würde das ein Zeichen setzen, was die Wahrnehmung auch dieser drei äh, mächtigen Staaten, USA, Frankreich und Großbritannien, weg von der Eskalation und hin zur Rechtsstaatlichkeit bringen kann. Die wollen nicht, dass okay. die Bösen dastehen. Okay, ich verstehe. Jetzt ist es so, dazu gibt es zwei Fragen. Erstens mal, warum hat das noch kein Staat gemacht? Zweitens, wie kann man einen Staat dazu motivieren, es zu machen? Ähm, die Frage, warum hat das noch kein Staat gemacht, das ist vielleicht auch Rücksichtnahme oder weil man meint, man kriegt es vielleicht diplomatisch hin mit niedrigschwelligeren Maßnahmen, ohne sich selber so öffentlich zu exponieren und in die Kritik der Staaten, die die humanitäre Intervention dann ja noch für sich anwendbar haben wollen, zu geraten. Oder vielleicht, weil andere Staaten das auch schon mal genutzt haben. Aber hier sehen wir, wir haben ähm, steigende Weltkriegsgefahr. Es muss ein Zeichen gesetzt werden, ähm, wie kann man eine Regierung bewegen? Ich glaube, wenn man zeigt, wie groß die Eskalationsgefahr ist, und es ist das sanfteste Mittel, ähm, und, keiner, und es ist ein, ein rechtliches Mittel, was wichtig ist, es braucht eine einfache Mehrheit in der UNO-Vollversammlung. Und das Schöne ist, es ist friedlich, es ist kein Strafrecht, hier wird nicht mal die Schuldfrage gestellt, sondern es geht nur darum, ob das rechtmäßig ist. Mhm. Ja, ich meine wie gesagt, äh, habt ihr da irgendwelche Schritte vor, indem dem ihr zum Beispiel die Botschaften kontaktiert und darauf hinweist, sie sollen das machen oder wie will man da vorgehen? Also ich denke, man sollte so sanftmütig wie möglich formulieren, Respekt vor jedem, vor jedem, vor jeder Regierung, vor jedem Menschen und rein auf der Sachebene bleiben und ich halte es für sinnvoll, auf die Botschaften zuzugehen oder direkt die Regierung ohne Schuldzuweisung. Hier soll ein Problem gelöst werden und, ähm, vor, und darum bitten, ein solches äh, Gutachten in der UNO-Vollversammlung zu beantragen und vor allem rechtzeitig anzukündigen, dass man das machen will, um den Blickwinkel der amerikanischen, der britischen und der französischen regierung auf die Rechtsstaatlichkeit äh, zu legen. Ja. Das, das wäre ein Weg. Nicht? Das Problem ist nur, dass uns die Zeit davonläuft. läuft. Ne? Für eine Ankündigung wäre es noch, wäre noch genug Zeit und das würde genug, genug äh, Wirbel machen, ich, das einen, einen solchen Antrag zu formulieren mit Begründung. Das würde etwas lange dauern und, sich, und äh, es braucht ja Verhandlungen, eine einfache Mehrheit in der Vollversammlung dann zu haben, dass das überhaupt äh, beauftragt wird. Das reicht ja nicht der Antrag eines Landes, aber es reicht eine einfache Mehrheit von den Ländern, die dann bei der Sitzung der Vollversammlung gerade da sind. Ja, ich meine, mich wundert ja bei den 200 äh, Mitgliedsländern der UNO, wovon ja nur knapp 20 bilden ja den sogenannten Westen, ja, und die anderen 180, warum da niemand drauf kommt, das zu machen, ja. Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Es ähm, gab vielleicht auch eine Menge Länder, die sich schon mal in anderen Ländern eingemischt haben. Aber sich diese Möglichkeit offen zu halten, äh, was vielleicht manche wollen, das Problem ist... Ähm, ja, werden muss, eingeschüchtert, dass, sie, dass sie das nicht wagen dürfen oder wie? Das, ich denke mal, viele denken, meinen wahrscheinlich, es wird schon noch gut gehen und da braucht man ja nicht anecken bei so mächtigen Ländern und kriegt man doch alles mit Diplomatie noch hin und die werden schon alle vernünftig sein. Und Ich glaube aber, dass das hier nicht, nicht ausreicht, dass es, ich sage mal, es ähm, gibt ein Modell der menschlichen Psyche nach Carl Gustav Jung und so ein Schalenmodell und bei dem ist in der Mitte der menschlichen Psyche die Wahrnehmung. Und Gedanken und Gefühle sind weiter außen und äh, es ist ziemlich mächtig, wenn man die Wahrnehmung auf etwas anderes lenkt, dann äh, haben die Menschen, wenn die sich auch anderen Gedanken zu und machen auch dann andere Handlungen. Und darum geht es uns, erstmal die Wahrnehmung auf die Rechtsstaatlichkeit zu lenken. Und ich, wenn nichts passiert, was die Wahrnehmung wieder auf die Rechtsstaatlichkeit verschiebt, nicht rechtzeitig, dann verlieren wir alles. Und das, was man hier als Risiko eingeht, das ist vielleicht eine vorübergehende diplomatische Verstimmung und hinterher werden alle dankbar sein. Das ist völlig richtig. Es, das Problem ist aber, dass jetzt, wenn es ist ja absolut sicher, dass die syrische Armee und die syrische Regierung und auch Russland jetzt diese letzten. Äh, diese letzte Bastion, wenn man sie nennen kann, der Terroristen auch noch befreien will. Und aus dem Grunde wird, äh, wird ein Vorrücken stattfinden. Äh, die Frage ist ja nur noch, es kann sich um Stunden handeln oder nur noch um ein paar Tage. Ja? Und, äh, und wenn dann aber diese Viererbande wirklich dann das als Vorwand nimmt, um dann Syrien anzugreifen, dann kann natürlich passieren, dass die Russen äh, sich nicht mehr zurückhalten wie bisher. Ja? Und, dann, und dass es dann tatsächlich einen Konflikt zwischen Russland und diesen äh, vier Ländern kommt. Und das wäre ja die absolute Katastrophe. Ja klar, das wird keiner überleben. Das ist, aber... Ähm, ich meine, wo noch ein denkbarer Haltepunkt wäre, aber darauf sollte man bloß nicht vertrauen, ähm, die Russen haben laut einem Artikel von Sputnik News auch erheblich die Zeit genutzt, um die syrische Luftabwehr zu verbessern. Ja. Mhm. Aber äh, der Nationalsicherheitsberater Sicherheitsberater der USA hatte ja angedeutet, ich meine es war am 22.08., dass diesmal die Luftangriffe deutlich mehr sein würden als im, äh, im April diesen Jahres. Richtig, ja. Ja, deswegen, also äh, das wäre ja, das, das würde ja unter dem Punkt Verteidigung laufen, dass also dieser Angriff abgewehrt wird, aber er findet ja trotzdem statt. Und vielleicht äh, äh, rutschen ja ein paar Raketen durch, die man nicht abfängt. Bei einer früheren Gelegenheit, ich meine, das wäre April 2018 gewesen, haben auch die Russen gesagt, irgendwo was Richtung rote Linien, unter anderem, dass keine russischen Truppen getroffen werden dürfen. Und das genau wird ja unter, unter anderem auch überlegt, ob man das machen will. Ja, es, es, es, äh, aber ich glaube, diese Geschichte, dass Russen nicht getroffen werden, das haben sie mittlerweile sogar schon aufgegeben, weil sie Drohen ja dauernd. Ja? Und der Trump hat ja jetzt mehr Soldaten nach Syrien geschickt. Also er baut ja die Anzahl Soldaten und Militärgeräte äh, aus. Und äh, es sieht so aus, als wie wenn die ja permanent in Syrien bleiben wollen. Ja? Obwohl es ja... Fragen von Idlib gar keinen Grund mehr gibt. Ja. Die Kurden verhandeln ja schon mit der syrischen Regierung. Es ist einfach so, dass im Moment halt die Situation sehr explosiv ist und jederzeit losgehen kann. Und, äh, und, und das ist ja das Gefährliche an der ganzen Sache, dass ich da... Äh, ich habe ja in einem Artikel geschrieben, es kann doch nicht sein dass ein Weltkrieg stattfindet wegen Idlib, ja, weil auf das kommt es ja hinaus. Ich denke, es ist Ideologie der humanitären Intervention und bei den Dschihadisten ist es die Armageddon-Ideologie und das ist, das ist brandgefährlich und bisher ist man damit durchgekommen. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Schiffe die Russen verlegt haben und was für Riesenmanöver unter anderem mit China zusammen jetzt gemacht haben, das sieht noch ein wenig ernster aus, als es im April 2017, April 2018 war. Ja, die Frage ist jetzt, ob die äh, Syrer und auch die Russen verstehen, um was es geht, weil wie ich es vorher gesagt habe, also dass es darum geht, dass wenn jetzt äh, Idlib befreit wird und dann 30.000 bis 40.000 Terroristen äh, irgendwo untergebracht werden müssen, die müssen ja irgendwo einen Fluch dort haben, die, können, die müssen ja irgendwo hin, dass, dass, die, dass, äh, dass sie sich zurückhalten und erstmal versuchen, diese Terroristen irgendwo, äh, was, was weiß ich... Äh, das Problem ist ja, vorher hat man ja die Terroristen, äh, wenn man sie nicht mehr in einem Land gebraucht hat, hat man dann in einem anderen Land äh, den Terror angefangen. Ein typisches Beispiel war ja Libyen. Denn äh, nachdem Gaddafi erledigt war, hat man die ganzen Waffen und Terroristen nach Syrien gebracht, über die Türkei. Das heißt, man hat dann dort den, äh, das Chaos angerichtet und hat dann äh, in Syrien angefangen mit dem Neu Nächsten. Die Frage ist, es gibt, es gibt im Moment kein Land, wo man jetzt einen neuen Terrorkrieg anfangen kann, ja? also wo man sie hinbringen könnte. Ich meine, wäre das Jemen oder wo? Ja. Ich denke, die Leute könnten sich nützlich machen, indem sie auspacken. Ja, so denken wir. Aber äh, auf was ich hinaus will, ist ja, das sind doch alles äh, Söldner, die im Auftrag der Amerikaner in Länder einsickern und dort Terror machen, um einen Regimewechsel zu bewirken. Ja. Und im Moment sieht es danach aus, wie wenn es kein Land gibt als neues Ziel. Ich meine, ein neues Ziel ist definitiv Iran. Aber wie will man die dorthin bringen? Ja. Naja, ähm, es, gibt, es gibt ja verschiedene Länder, wo äh, ISIS auch aufgetaucht ist. Äh, ich weiß es nicht, aber ich würde würd das keinem Land der Welt wünschen. Ich denke mir, weißt du, wenn es kleinere Gruppen wären, da wäre ja eine Kronzeugenregelung etwas Sinnvolles. Aber wie viele Kronzeugen will man haben? Man muss nicht so viele Kronzeugen haben, um rauszukriegen, wer die jetzt endlich steuert. Wichtig ist jetzt erstmal, dass es die große Eskalation nicht gibt. Und ich find, ja, aber allein die Tatsache, dass sie den Russen und den Syrern verbieten, jetzt die, die Idlib zu befreien von den Terroristen, zeigt doch, da, auf welcher Seite äh, die, also, oder warum überhaupt es die Terroristen gibt und wer hinter ihnen steht. Ich meine, das ist ja so offensichtlich. Es ja? ist der Westen, wo dahinter steckt. Schon immer. Das geht ja zurück bis zum Afghanistan-Krieg, damals äh, gegen, äh, gegen die Sowjetunion. In den 80er Jahren, da wurden, die ja, wurden ja die Terroristen erschaffen und von einem Land zum anderen, ja. Und sie haben immer gedacht, naja, dieses Monster, das wir da benutzen, das kann man dann unter Kontrolle, wenn man sie nicht mehr brauchen. Nur jetzt haben sie sie nicht mehr unter Kontrolle. Und deswegen wollen sie nicht, dass die flüchten. Weil die, die, die, die ganzen Dschihadisten werden jetzt sagen, ja, gut, jetzt sind wir in Syrien fertig. Wo gehen wir denn jetzt hin? Und wenn wir nirgendwo mehr hingehen können, dann müsst ihr uns aufnehmen. Die Al-Nusra-Front hat ja der Türkei gedroht, wenn die, je nachdem wie die Türkei sich ihnen gegenüber verhält, dass sie dann auch in die Türkei einfallen würden. Also Al-Qaida in Syrien heißt ja Al-Nusra-Front. Und. und Ansonsten wäre das doch vielleicht eine Lösung, weil Al-Nusra Front und ISIS, das sind die Dschihadistengruppen, die von äh, auch im UNO-Sicherheitsrat gebrandmarkt sind, wo der Sicherheitsrat sich einig war, ähm, dass man ähm, sich auf die fokussiert und die trennt von den anderen. Ja. Aber das, diese sogenannte Trennung zwischen, zwischen gemäßigsten Terroristen und radikalen Terroristen, das ist ja eine Erfindung vom Westen, die gibt es ja gar nicht. Es gibt nur radikale Terroristen und nichts, nichts äh, anderes. Ja? Also was will man denn da trennen? Die sind doch alle gleich. Es, ga ja? es gab, also wenn ich das Buch Der schmutzige Krieg in Syrien nehme von Dr. Tim Anderson, da, ähm, im Liebsten Verlag erschienen, da gab es ja schon mal Versuche, die zu trennen. Und dann haben andere Gruppen sich mit der Al-Nusra-Front äh, solidarisiert. Hat irgendwo nicht ganz geklappt, die zu trennen damals. Aber wenn die wenn sehen, ist es ernst. Ja. Weil, äh, die, die, das ist, wie gesagt, das ist ja nur eine Erfindung vom Westen, dass man sagt, ja, das eine, das sind nur Kämpfer und das andere sind Terroristen. Das ist, nicht, das ist nicht so. Das sind alles Terroristen. Ja? Und die sind nicht unterschiedlich radikal oder, oder was immer. Ja? Und das war ja nur eine Begründung, um ihnen Waffen liefern zu können. Dass man sagt, ja, wir liefern ja nur an die Gemäßigsten. Ich meine, es ist doch mittlerweile, äh, äh, gibt es ja dutzende Beweise an, in denen... Gebieten, die befreit wurden und dort die Terroristen ihre ganzen Waffenlager zurückgelassen haben, die man dann gefunden hat, dass ja von allen Ländern dort äh, Waffen gefunden wurden, äh, ob das jetzt von Deutschland, Amerika, England, Frankreich und auch Israel, hat ja Waffenbristen geliefert. Die, die hat man ja alle gefunden. Ja? Und das ist ja der Beweis, wer hinter denen steckt. Ja? ja, das eine ist, wo sie hergestellt worden sind, das andere ist, wie sie dahin gekommen sind. Ja, man sagt natürlich, ich meine, Deutschland sagt natürlich, ja, wir haben die Waffen ursprünglich nach Katar geliefert und wir können nichts dafür, dass die Kataris sie dann an die Terroristen liefern oder wir haben die Waffen an Saudi-Arabien geliefert und jetzt haben die Saudis sie weitergegeben. Weiter oder an Jordanien und so weiter. Das ist, doch, das ist doch alles eine dumme Ausrede. Die haben ja von vornherein gewusst, warum die Waffen, wohin die Waffen gehen. Ja. Und, und, und das ist ja, ist, was wir jetzt sehen, ist einfach die nackte Tatsache, dass die Terroristen in Syrien schon immer von Westen unterstützt wurden, mit Waffen beliefert wurden, mit Geld beliefert wurden und am schlimmsten war natürlich die Türkei, weil die kamen ja alle über die Grenze von der Türkei her. Ja? Diese ganzen Terroristen wurden ja, äh, wurde ja erlaubt, von der Türkei aus nach Syrien einzusickern und äh, jetzt hat man aber das Problem, was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Wo sollen die denn hin? Ja? Und deswegen diese Drohung nicht anzugreifen, damit halt die dort bleiben, in Idlib. Ja? Ich denke, wenn da nicht so viele Zivilisten wären, könnte man die Zivilisten ausreisen lassen und dann sorgen, dass sie von keinem mehr Nachschub kriegen dann würden die sich auch ergeben. Aber das, man trifft ja selbst dann, wenn man nur belagert die Zivilbevölkerung. Das ist ja auch das Heftige. Ja, die die, die syrische Armee und die Russen haben ja einen Korridor gebildet, wo Zivilisten ausreisen können aus Idlib. Diesen Korridor gibt es ja. Ich habe ja die Videos gesehen, wie sie ankommen und dann mit Bussen weggefahren werden. Also die Zivilisten, die es können, die, die versuchen ja, über diesen Korridor rauszukommen, nur als, nachdem sie rausgekommen sind, äh, wurden sie ja gefragt, was in Idlib los ist und dann haben die gesagt, ja, wir, wir werden dort gefangen gehalten, die benutzen uns als Schutzschilder dort, die Zivilisten. Wir, wir, wir mussten alles liegen und stehen lassen und konnten gar nichts mitnehmen, äh, weil äh, wir mussten auf äh, versteckten Wegen die, die Flucht suchen, denn die Terroristen lassen niemand raus. Also, ähm, ich, ja, ich bekomme gerade so fliert Antarktis, aber ich glaube, da ist auch nicht die Infrastruktur, da wäre nur noch Platz, aber das ist auch keine wirkliche ähm, Lösung. Ich, also mir fällt ausschließlich das mit dem IGH-Gutachten ein, weil wir haben es erlebt, dass wir unsere Verfassungsklagen eingereicht haben. Das hat jeweils für Wirbel gesorgt, das hat jeweils... Äh, dafür beigetragen, dass in ganz engen zeitlichen Zusammenhang damit plötzlich öffentliche Äußerungen gemäßigter wurden. Und äh, weil man Angst hatte, das Verfassungsgericht könnte ja möglicherweise vielleicht doch äh, seine Arbeit ordentlich machen, wer weiß das, da muss man immer mitrechnen. Und äh, ja, wenn jetzt ein Staat, nicht irgendjemand, der schafft, eine gültige Verfassungsklage zu schreiben, wenn ein Staat jetzt sagt, wir wollen IGH-Gutachten, das macht natürlich ist natürlich noch ein viel stärkeres Zeichen und wenn die anderen Staaten begreifen, wie riskant die der gegenwärtige Lage ist, dann müsste es eigentlich ein leichtes sein, eine einfache Mehrheit zu kriegen und dann kann man sich ja Zeit lassen mit dem Gutachten, äh, bis äh, darüber darüber zu verhandeln etc. Aber dann stellt man schon mal die Weichen für die öffentliche Meinung in Richtung Rechtsstaatlichkeit und auch, wenn man den Antrag stellt, auch die Aufmerksamkeit unter der UNO-Vollversammlung wird dahin gehen. Aber ihr habt schon mitgekriegt, was der Bolton vor ein paar Tagen gesagt hat, betreffend dem ICC, den Internationalen Gerichtshof, dass kein amerikanischer Staatsbürger in irgendeiner Weise angeklagt, wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden darf. Oder? Dann geht es um Strafrecht. Hier, geht's, hier, hier geht es um... Ja, ja, schon. Aber was ich sagen will ist, dass sich gerade die Amerikaner einen Dreck um irgendwelche internationale Institutionen kümmern. Die, die, die interessiert das doch gar nicht, was irgendeiner sagt. Weder was die UNO sagt, noch, noch irgendein Gerichtshof oder irgendwer wer anders in Den Haag oder wo immer. Das interessiert die doch gar nicht. Die machen doch, was sie wollen. Es gibt 200 Millionen Amerikaner und ähm, ich als Beispiel bei der beina Eskalation im August 2013 damals gehörte ähm, seine Exzellenz der damalige US-Außenminister John Kerry noch zu den Leuten, die damals die Luftangriffe befürwortet haben. Und im Nachhinein hat er sich mal von den Juristen äh, beraten lassen, die äh, dort natürlich als Außenminister zur Verfügung standen, und hat dann hinterher gesehen, dass das eine falsche Entscheidung gewesen wäre und hat das auch Medien gegenüber kundgetan und dass es vor allem rechtswidrig gewesen wäre. Ja, ja, das ist schon richtig, nur. Der jetzige amerikanische Außenminister, der Pompeo, das ist ja der ehemalige CIA-Chef. Den, den, den kann man doch nicht mit sowas kommen, der lacht doch drüber. Ja? Das Problem ist, dass, sie, dass der Tiefenstaat in Amerika rund um Trump alle Kriegshetze gesetzt hat und alle Tauben rausgeschmissen hat. Ja? Die haben ja alle ersetzt durch Kriegshetze. Rund um Trump. Ja? Deswegen handelt er ja auch so. Er muss, weil er, gar nicht, er hat ja gar keine andere Wahl. Ja? Denn wenn er selber nicht, von sich aus nicht so ist, dann liegt das vielleicht daran, dass ihn ständig ähm, eskalationsbereite Stimmen erreichen. Dann wäre es doch mal wichtig, dass ihn auch äh, konstruktivere Stimmen äh, erreichen. Ja, aber die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja alle weggeputscht worden. Die, die, die, die, ganze, die ursprüngliche Regierungsmannschaft, die er nach der Wahl zusammengestellt hat, die gibt es doch gar nicht mehr. Die wurden doch alle durch Falken ersetzt. Ja? Die sind doch alle weg. Es gibt keine, keine friedliche Stimme, die sein Ohr hat. Ja? Das ist ja das. Also beim Militär ist das meiner Meinung nach anders und der Exzellenz der Verteidigungsminister ist zwar skeptisch gegenüber Russland, dafür ist er bekannt, aber ähm, der hat durchaus äh, schon mal versucht, seine Exzellenz den US-Präsidenten ein wenig zu bremsen. Also äh, der ist nicht einer von denen, die ähm, billigend einen Weltkrieg in Kauf nehmen, ist mein Eindruck. Die sind, die sind ja schon am Suchen nach Nachfolger für ihn, das ist ja auch bekannt. Die suchen ja schon Nachfolger für ihn, die wollen den ja auch loswerden ja? und so weiter. Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, die wollen unbedingt einen Krieg, egal wie und, und was. Das ist es ja, oder? Und da kann man noch so viel mit Recht kommen und noch so viel mit Verhandeln und Diplomatie, das interessiert die alle nicht. Ja. Also unser Vorschlag ist, diese Frage, die wir hier formuliert haben, entweder zu dem, was jetzt geplant ist oder zu dem, was im April gewesen ist. Inwieweit das eben verletzt, das Angriffskriegsverbot, den Ranganspruch der uno karta Zuständigkeit UNO-Sicherheitsraten, das Verbot Menschenrechte gegen die uno karta zu instrumentalisieren. Diese, Frage, diese beiden Fragen vielen Leuten bewusst zu machen und die Leute zu bitten, dass sie damit an ihre Regierung herantreten, mit dem Ersuchen, dass sie das doch diese Fragen oder, oder noch bessere Fragen bei der UNO-Vollversammlung äh, einbringen, dass dann ein Gutachten gemacht wird. Aber äh, wir denken, das sind die entscheidenden Fragen. Ja gut, das heißt also, ihr wollt äh, über machen eurer Idee, äh, andere Leute dazu bringen, dass sie über ihre Regierungen dann äh, intervenieren, ja? Ja, ja. ja. Ähm, Klar, man, man kann die Regierung natürlich nur bitten, aber ich habe schon die Hoffnung, wir haben doch, war das letztes Jahr oder sogar dieses Jahr, ist ein Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Da sind zwar die Atommächte nicht mit dabei, aber ganz viele Länder, das hat man auch lange für nicht für möglich gehalten, und ein bestimmtes, gewisses Bewusstsein in der Richtung, wie gefährlich das ist äh, mit den Atomwaffen. Ist bei ganz vielen Ländern vorhanden. Und wenn man sich anschaut, welche Staaten diesen Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet haben, das könnten doch Ansprechpartner sein. Zum Beispiel Österreich gehört mit zu den Initiatoren, wäre vielleicht möglich, oder Neuseeland, die bereit wären, zu sagen, diese humanitäre Intervention, diese Ideologie muss vom Tisch, beziehungsweise das muss zumindest so eingegrenzt werden, dass man nicht mehr das für Angriffskriege missbrauchen kann und zur Umgehung des Sicherheitsrats. Okay. Naja, naja gut, vielleicht hilft dir dann diese Aufzeichnung unseres Gesprächs, das unter die Leute zu bringen und dass da irgendwelche Initiativen daraus folgen. Ne? Das ist das ist meine Hoffnung und ich kann mir gerade vorstellen, dass zum Beispiel Österreich im deutschsprachigen Raum ein Land ist, wo, wo man vielleicht die Herzen von Regierungsmitgliedern erreichen kann. Denn die haben so viel getan, dass es den Atomwaffenverbotsvertrag gibt und sich ich kann mir vorstellen, dass es da in, zum Beispiel in der österreichischen Regierung ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieser Schritt, dieses IGH-Gutachten jetzt erforderlich ist. Genau. Ja gut, äh, dann hofft man, dass, äh, dass man da was erreichen kann, aber in der Zwischenzeit können wir auch äh, praktisch dafür beten, dass da nicht äh, wirklich... Die Explosion in, in Syrien stattfindet, oder und dass es dann nicht zu spät ist. Das sehe ich genauso. Übrigens, ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen bei prafda.tv.com. Die beschäftigen sich teilweise auch ähm, so mit menschlicher Psyche und Erdmagnetfeld und solchen Sachen. Und interessant ist, ähm, also als mögliche Erklärung, da denken Naturwissenschaftler auch drüber nach. Wie kann das sein, dass Menschen so praktisch einen und den gleichen Impuls haben, ohne miteinander gesprochen zu haben, und ähm, dass praktisch ähm, ja die Gefühlslage praktisch eines Menschen, welcher Stimmung der ist, dadurch, dass es äh, interagiert mit dem Erdmagnetfeld und das wiederum mit von anderen Menschen, dass das auch ähm, dazu beitragen kann, dass äh, auch ein Bewusstsein sich verändert. Wenn ganz viele Menschen für den Frieden beten, kann das, hat das ein Potenzial, äh, dass ja, ganz viele Menschen, selbst unabhängig davon, ob es eine Antwort von Gott äh, gibt, viele Menschen friedlicher werden. Also selbst schon allein durch eine naturwissenschaftliche Sicht also kann Beten durchaus etwas beitragen. Ja, okay. Ja gut, danke für äh, eure Idee und euren Vorschlag und äh, hoffen wir, dass das auch äh, dann irgendwie Wirkung hat und umgesetzt wird. Ne? Und man kann ja auch man kann ja auch öffentlich beten und wenn das die Mächtigen mitkriegen, kann das auch, auch das ihre Herzen erreichen, dass sie sagen, hier wir wir müssen mutig sein und vorangehen und mhm. es für, für den Frieden tun. Ja, richtig, ja. Aber ich denke, das Wichtige, ist, das, Wichtige ist, das Wichtige ist, wirklich hier dieses Zeichen zu setzen und dem Internationalen Gerichtshof das abklären zu lassen und es rechtzeitig anzukündigen. Ja. ja, gut, vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Alles Gute.